Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon rechter Team DX. Wir hatten letzte Nacht einen Traum äh, und äh, gerade war es uns erschienen, danach waren Erdbeben und jetzt geht's Party Hard wahrscheinlich. Was ist los? Stimmt etwas nicht? Ach natürlich, es geht um das Erdbeben vorhin, ne? Ich, hatte mir, ich hätte mir ja denken können, dass du deswegen genauso besorgt bist wie ich. Sem das Team ist noch nicht zurückgekehrt. Man sagt, Rodon sei furchtbar stark. Das macht mir Angst. Andererseits ist Simsals Team aber auch sehr stark, die packen das schon. Außerdem waren wir damit einverstanden, dass Simsal sich um Groden kümmert. Uns bleibt also nichts zweitübig, übrig, als uns Geduld zu üben und zu warten. Wir müssen tun, was in unserer Macht steht. Lass uns darum das Reder team unser Bestes geben. Ähm. Ah, oh, Isso! Also, ich bin Isso und das ist wohin genau. Genau, wohin genau? Wir haben eine Notiz zum Infobrett vor der Pelipper-Post angebracht. Genau. Bitte seht doch mal nach. Bitte, bitte, bitte. Genau. Wenn genau. Bitte helft uns. Wir müssen jetzt los. Ist so. Genau. Oh. Ich kann ihn auch ignorieren. Was war denn jetzt? Dieses kleine Pokémon eben. Wie ist der Junge noch gleich? Ist so? Er wollte, dass wir uns den, das Infobrett vor der Beliebe Post anschauen. Vielleicht stecken die beiden in Schwierigkeiten. Deshalb einen Rettungsauftrag am Infobrett ausgehängt. Es gibt einen Weg, das herauszufinden. Nichts wie auf zu Pilgerpost. Ich könnte jetzt einfach ignorieren. Ja, das ist die nächste side story die halt ein bisschen Storystrecken ist. Ist halt jetzt einfach so. Ich werde wohin genau nicht jedes Mal vertun, übrigens. Da, tun Tonmultold. Hm, auf dem Infobrett steht, erteilt den Menki eine Lektion. Habt ihr den Auftrag dort ausgehängt? Ja, so ist es. Ja, ist so, Entschuldigung. Eine Bande von aggressiven Menki treibt in unseren wald die wesen Die sind völlig außer Rand und Band und machen uns so das Leben schwer. Ganz genau. Okay. Wir haben keine Ahnung, was denen über die Leber gelaufen ist. Aber sie sind eben mies drauf und greifen jeden an, der ihnen über den Weg läuft. Genau. Hm, das ist in der Tat ein Problem. Ah, die darum kümmern wir uns. Vielen Dank, wir sehen auf euch. Ist so. Genau. Du erhältst den Zugang zu dem Ort, an dem die Mankey Overs treiben. Der Tumultwall steht jetzt für Erkundungen offen. Cool. Dann habe ich hier noch eine C-Mission gesehen. Etwas Tolles ist hier tatsächlich nicht, dass wir so Isso eh, ins Team bekommen. Aber da hat sogar oben rechts ist nicht mal ein Kreis um einen Brief, dass ich den angenommen habe, sondern diese drei gelben Pfeile, also orange, dass das eine Progress-Mission ist. Voll gut. Ich habe die Belohnung nicht angeguckt von den kleinen Missionen. Ich gucke da immer trotzdem noch rein, falls etwas Gescheites drin ist. Hier kriege ich jetzt Wampel, äh, Hornew und Nidoran. Achso, nö. Aber hätte es sein können, dass da ein seltenes Pokémon ist. Kleinhand ist lustigerweise als halt so ein Ort, wo seltenere Pokémon einfach mal random Missionen reinschmeißt. Deswegen lohnt es sich vor allem Kleinhand und Donnerhallhülle nochmal anzuschauen. Weil die einfach random plötzlich mal richtig seltene Pokémon drin haben. Das ist echt Scheiß eigentlich. Oh, Unfähigkeitsschal ist gemein. Wenn man den mit Leta king spielt. Macht die Fähigkeit des Trägers unwirksam. Das ist glaube ich genau die Beschreibung. Aber ja, da, das stelle ich vor, Leta King hat die, die, die äh, äh, äh, Lethargie. Ich weiß nicht, wie die Fähigkeit heißt bei ihm ehrlich gesagt. Dass er nur jede zweite Runde angreifen kann. Oder eine Aktion durchführen kann. Und jetzt stelle ich vor, ihr habt da drauf dann diesen... Diesen Schal, der einfach sagt, ja, du hast deine Fähigkeit negiert. Alles will ich verkaufen. Und wieder nichts. Okay. Ah, jetzt hat sich die gefangen. Voltwechsel. Äh, nein. Ich guck kurz immer noch ein bisschen rum, was Absol lernen könnte. Schade. Das wäre jetzt cool gewesen. Will ich Standpauke? Nö. Nö, ist okay, schon. Wann, wann hast du endlich Items? Ich bin beim Falschen gewesen. Ja, okay. Das war jetzt komplett meine Schuld. Ich war mir ziemlich sicher, dass es der andere war. Scheiße. Weil ich hatte die damals schon nach Dungeon 5 oder 6 oder so. Scheiße, ich hatte ja, das, heißt, ich habe die ganze Zeit. Oder oh, das seit man zurückkommt, auf jeden Fall hat man Einladungen Minimum. Das heißt, ich habe jetzt einfach ein bisschen verpasst noch. Nee, schon Form zurückkommen. Locker Form zurückkommen hatte ich die. Klar, auf dem ersten Dungeon wird man die immer haben. Danach ist es dann random, deswegen werde ich immer ein bis zwei Einladungen mitnehmen danach. Sicherheitshalber aber ein Teambeleber ab. Sogar kann nicht schaden jetzt und okay. So. Da habe ich noch einen Regenbogen-Gummi, das darf Gekkabor haben. Nein, eigentlich nehme ich das. bisschen Stats boosten ist immer gut. Gekkabor kriegt die Ex-Gummis, weil bei dem dann. Äh, neues, neue Fähigkeit rauskommen soll. Jetzt haben die Pokémon-Liste. Was habe ich denn jetzt alles? Die sind ja sortiert nach Pokédex. Ist okay. Der muss sich einmal entwickeln. Der muss sich. Oh. Sorry. Der muss noch ein Level hoch. Ein äh, noch. Acht Level hoch. Ach, ich habe erst zwei Nidoran. Ups. Eins könnte ich sogar noch mitnehmen. Dann sieht die Liste ganz stabil aus bis jetzt. Ja, sonst habe ich nichts doppelt dabei. Ich müsste das mal eigentlich hey, aufschreiben, ich mache das dann mal. Also wir gehen auf jeden Fall in den Still Ähnlichen Stillklampen, in den Tumultwald, genau. Ich finde es übrigens voll cool, wie das gemacht ist, dass man das jetzt per Brief kommt. Auch wenn, es uns dann informiert, so, ja, guck mal, das Brief... von mir aus dem Briefkasten liegen können. Und wir hätten ihn mitnehmen können. Ach ja, da die unfairste Attacke im ganzen Spiel dieser Wichser. Mein Gott, ich hasse King Sturm. Ich habe das jetzt voll vergessen gehabt. Fuchtler. Nein. Ich hau zwei bis dreimal auf den Gegner ein und danach bin ich verwirrt. Also nein. Lieber nicht. So. Nee, aber dieses Ganze, ich hau die einmal quer durch den ganzen Dungeon Wind um die Ohren, der jedem Pokémon 40 Schaden macht. Also einfach mal die halben KP wegnimmt. Ist, ist schon legitim, ne? Also, ich sehe da ja auch kein Problem mit. Okay, wir haben den ersten Rekrut. Ja, bitte. So, ich muss noch kurz was trinken. Das ist gut, wenn man weiß, wie kann man Mystery Dungeon mit einer Hand spielen. Das hat jetzt komplett falsch geklungen. So habe ich das nicht gemeint. Hallo Blanas, du Pissnelke. Brenn. Ja, okay, ich meine ich habe schon ein Samurzel, das reicht eigentlich für Entwickeln mal, aber.. Ja, ich muss eh wieder drei haben danach. Feuersturm. Nice. Ja, Samuzel hat eine bessere Rekrutierungsrate natürlich. Das glaube ich eh immer so, dass Vorentwicklungen haben eine bessere Rekrutierungsrate als Weiterentwicklungen. Also Samozel schließt sich schneller an als Blanas und die natürlich zehnmal schneller als äh, Tengulis selbst, wenn ich den mal finde. Deswegen haben wir Äpfel dabei. Yeah! Und also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir Gen 4 Pokémon haben. Weil ich meinte, dass ich das letztes Mal gucken musste wegen Jan Mega, Level Tag und so. Das heißt, wir können zwei Griffel mitnehmen. Ach geil. Ja, komm mit. Oh, wie geil ist das denn? Eine oder mehr Attacken. Das ist Volltag nicht nochmal. War das nur die letzte Attacke, die ich eingesetzt habe, die ich nicht mehr benutzen darf? Ja, von mir ist noch mehr Plan als mitnehmen. Ist okay, dann kann ich Samuzel rausschmeißen eigentlich. nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Schmeißen am Wurzel raus. Ich habe das mit Fähigkeit ich. Egal. Super gemacht. Noctur. Hey, der Gedanke zählt. Ich glaube, hier müssen wir zwölf Ebenen erreichen. Oh, sie haben den Wald gekürzt. Stimmt ja. Der war ja so viel länger. Hey, was wollt ihr hier? Wir wollen hier jetzt echt nicht rumprallen. Aber wir sind im 180. Und so richtig bringt es uns in Rage, wenn hier irgendwelche Dummbeutel auftauchen. Ey, geht's noch? Was guckst du so blöd? Wollt auf Streit gebürstet, weh? Boah, ey, das seh ich echt rot. Massenraserei, die Dummbeutel machen uns zum letzten Mal wütend. Hier. Yeah. Stimmt, der Dungeon ist so viel kürzer geworden. Oh, ich bin so froh. Die ich verhacke die jetzt einfach überall. Äh, ja, Samuzi, komm doch bitte mal zu. Die dürfen ruhig mich hauen, aber alles Nice, einer ist schon tot. Nein, ich wollte ein Wirbler machen von da hinten. Ach, leck mich. Nice. Ja, so, so, so stark mit acht Pokémon haut man <lacht> Da gab's ordentlich was auf die Mütze für uns. Ja. Wir haben einen Griffel. Yeah! Das grinst, Ich finde das voll cool. Ja, Samozel darf rein. Stimmt, die haben den Dungeon so kurz gemacht. Das ist so gut. Ich glaube, da war das mal irgendwie zwölf Ebenen hoch oder so. Ja, zwei Planers ist besser, dann kann ich nur noch eins brauchen für Tengulis und der Rest ist okay und es braucht sogar einen Blattstein, das heißt, das muss ich nicht mal leveln. Yeah! Ich muss nur einen Blattstein finden. Wie versprochen haben wir dieses Menki mal gezeigt, wo es lang geht. Ich hoffe, sie haben ihre Lektion gelernt und halten jetzt mal schön in die Füße still. Vielen Dank euch, ist wirklich so. Genau. Ja, wir sind unendlich dankbar. Hier ist unser Dankeschön. Das Team hält eine geschälte Kastanie zur Belohnung. Das ist eine geschälte Kastanie? Ja, ist so, eine ges geschälte Kastanie. Wisst ihr, wir. Wir haben kein Geld, ist leider so. Genau. Deshalb können wir euch zur Belohnung auch nur eine Kastanie geben. Seid ihr jetzt enttäuscht? Äh, nein, nein, das ist schon in Ordnung. Geschälte Kastanien sind köstlich. Sie sind geradezu meine Leibspeise. Haha. <lacht> ja, das Geld wäre zu aufgeregt gewesen, aber was soll's. Hey, ihr da! Oh nein, die nervige Menke schon wieder. Hä? Sind uns diese Hitzköpfe etwa bis hierher gefolgt? Die wollen sich bestimmt rächen, weil wir sie vermöbelt haben. Ja, ich meine ich. Ihr das nur Glück, nicht. Mit uns legt man sich nicht ungestraft an. Diesmal ver verarbeiten wir euch zu Kleinholz. Wir werden euch regelrecht vermalmen. Massenraserei! Auf sie mir, Gebrüll! Hey, haben Glück. Seht euch... Seht euch das mal an. Eine Kastanie. Das ist eine geschälte Kastanie. Bitte? Was flüstern die denn, da? Sieht ganz aus, als würden sie irgendwas besprechen. Genau. Was soll das werden, wenn es fertig ist? Ah, hört mal. Ihr habt etwas, was wir wollen. Diese geschälte Kastanie da. Können wir die haben? Wir, also, wir, wir lieben geschälte Kastanien. Wir lieben sie so sehr, dass wir ohne sie nicht leben können. Und warum besorgt ihr euch doch nicht selber? Welche? Naja, Kastanien haben doch immer so eine stachlige Schale, oder? Wenn wir versuchen, sie zu schälen, stärken wir uns immer. Die anderen platzen uns natürlich sofort erkragen. Deswegen fragen wir euch ja, ob wir die geschälte Kastanie haben können. Wir tun auch alles, was ihr wollt. Hm, was meinst du, Adi? Nö. Was? Ihr wollt sie nicht rausrücken? Was soll das? Mach's eine Raserei, hab's mit Mit einem Mal stürzen sich die Menki auf Adi. Allerdings sind die Hitzköpfe zu schwach. Wir haben verloren. So wird das nichts. Versteht doch, wir können ohne geschältiges. Ja, können wir noch. <lacht> Wenn das sein muss. Da fällt mir was ein. Hey ihr, wie sieht es mit etwas äh, körperlicher Arbeit aus? Körperliche Arbeit? Sowas wie Kram rumschleppen? Naja, ja, Muck, Mucki sein wir jetzt doch schon, aber Arbeit geht uns gegen den Strich. Aber immerhin geht es um ein geschälte Daniel. Vom eine für drei Männchen, ne? In Ordnung, hier ist mein Plan. Wir wollen unsere Basis umbauen, damit sie das mehr hermacht. Klar, wollen wir. Hat er äh, jetzt spontan entschieden? Wollen wir so. Fertig. Basis? Ja, genau. Die Basis für unser Retterteam. Wenn ihr uns beim Umbau helft, geben wir euch diese geschälte Kastanie. Nun, was sagt ihr dazu? Okay, wir nehmen das Angebot an. Wirklich? Ihr werdet uns also helfen? Ja, überlasst es nur uns. Wir, wir schleppen das Baumaterial her und moddeln ruckzuck das Gebäude um. Wir sind nämlich von der schnellen Sorte, da wird nicht lange gefackelt. Im Gegenzug, gebt ihr uns die geschälte Kastanie. Ich helfe auch mit. Dank meiner Seidenfäden können wir alles zusammenkleben. Ich will auch helfen, ist so. Genau. Ich habe irgendein ziemlich schlechtes Gewissen. Ihr wisst schon, weil wir euch nur eine lumpige, geschälte Kastanie geben konnten. Ich danke euch allen. Okay, packen wir es an. Okay. Okay. Okay. Und so begannen die Umbauarbeiten an der Basis des. Retter-Team Starblast von Adi. Einige Tage später. Wahnsinn. Das geht ja echt schnell, voran mit unserer Basis. Wir stehen in eurer Schuld. Genau. Aber wir sind noch nicht fertig. Es gibt immer noch eine ganze Menge zu erledigen. Ja, das stimmt. Jetzt nicht nachlassen, bald ist es geschafft. Also los, Menki, spuck mir in die Hände. Nanu? Da drüben. Was ist denn los? Wir müssen weiterarbeiten. Kein Bock mehr. Was? Das ist so stinklangweilig und monoton. Wie soll man das aushalten? Ja, genau, das macht keinen Spaß mehr. So eine Gestalt gestellte Kostane können uns die Arbeit wieder schmackhaft machen. Was soll das heißen? Ich meine, also, es macht schon Sinn. Ich meine, die kriegen eine Kastanie für drei Mankey und müssen dafür tagelang arbeiten. Ist es nicht ganz so die feste Bezahlung? Vor allem, weil wir für einen Tag Arbeit irgendwie sechs Missionsbelohnungen kriegen, wenn ich eine Arbeit mache und die nicht. Unser so, Akku ah, cool ist leer. Wir brauchen eine geschälte Kastanie zur Motivation. Das macht Sinn. Wir haben ein Problem. Die Mankey arbeiten wohl erst dann weiter, wenn sie eine geschälte Kastanie erhalten. Wir müssen also eine weitere geschälte Kastanie für die Mankey finden. Am nächsten Morgen. Guten Morgen, Adi. Bringen wir den Menke eine geschälte Kastanie. Kastanien gibt es im Tumultwald. Yeah. Und ich nehme gerade noch Mission mit dem Tumultwald, wenn ich kann. Nice. Was war das für eine Mission? Ich habe nicht geguckt. Da ist der Frostwald? Da ist der Frostwald. Ja, Genauigkeitsbrause ist schon nicht schlecht. Kacke, kacke, kacke. Äh, gibt Geld. Oh, aber ist eine Funktion. Ja, die Suche. Ja, ich weiß, ich bin sehr selektiv mit der Mission unterdessen, aber ist mir egal. Ist tatsächlich so, ich finde es einfach besser, wenn ich jetzt sage, ich mache nicht jede Mission. Sondern ich helfe dann einfach nur noch denen, denen ich helfen will. Wegen den EP. Weil sonst komme ich halt einfach gar nicht voran. Ich mache die Orte, die am meisten äh, Missionen haben. Oh, ich habe sogar noch eine Kastanie dabei. Ich verkaufe die jetzt nicht. Hallo. 100 für eine Kastanie, natürlich. Ja, jetzt schäme ich mich ein bisschen, dass ich beim falschen Kecklon geguckt habe wegen diesem blöden Brief. Hallo, ich habe eine Kastanie gefunden. Und habt ihr uns eine geschälte Kastanie gebracht? Oh, eine Kastanie, wir wollen eine geschälte Kastanie. Los, gibts her, wir werden da noch ganze herarbeiten. So, hier. Ah, die schälte Kastanie, Gibt's gibt sie Oh, eine geschälte Kastanie. Also los, der Faulpilze, packen wir es an. Was stelle ich da so rum? Na los, kommt endlich in die Gänge. Wee. Wir werden die Basis im Handumdrehen renoviert haben. Wir schleppen das Baumaterial her und modellen Druck so, das kennen wir noch schon. Und so setzen die Menki nach dem Verzehr einer weiteren geschälten Kastanie. Die Renovierungsarbeiten an der, Tat, an der Basis voller Tatendrang fort, bald schon. Nähert sich die Bauarbeiten an der Basis ihrem Ende. Und sie wollen noch eine. Und habt ihr seine geschälte Steine gebaut? Nein. Achso, okay. Also eine brauche ich noch. Ciao. So. Waffenfeuerback gibt's mehr Geld. Ist okay. Wir gehen hier rein. Es gibt, glaube ich, jeden Tag in einem Dungeon gibt's mehr Geld. Das ist einfach so ein. Ein Dungeon wird random pro Tag ausgewählt, der das macht. Und eigentlich immer die, bei denen ich noch Mission habe. So, meine Damen und Herren. Wir bleiben im Team, weil der Dungeon war recht schwer. Also er war nicht schwer, aber wir haben gut auf die Schnauze gekriegt von so einem Pisser-Blanas. Also fick dich, Planas. Nein, Blanas. Ach, leck mich doch, fetter Marsch. Ich hasse dich. Ich habe keine Belebensamen mitgenommen, ne? Natürlich habe ich mein Inventar nicht vorbereitet. Das heißt, ich habe alle meine Schäle, Schals verloren. Ich hasse Blanas. Das sind einfach so ein, zwei Attacken von diesen Drecksviechern, die richtig unfair sind, weil ich keine Belebersamen mitnehme. Bin ich sehr beschuldigt. So, das war jetzt mein erster Tod im ganzen Spiel. Das ist okay. Nur weil ich nicht aufgepasst habe. Cool. Riesenschlucht, scheiß Mission. Okay, ich krieg einen Tusker hin. Ja, okay, aber. <lacht> Verdammte Scheiße nochmal. Mein Hals nervt mich. Äh, ja, das war jetzt ziemlich dumm. Gebe ich zu. Okay, wir haben C-Missionen und D. Ja, und ich habe natürlich alle Items verloren, ne? Und ich habe mein Geld nicht eingezahlt. Ach, leck mich doch. Ich könnte jetzt riskieren, dass das Spiel auf Autosave geht, aber ich kann es nicht garantieren. Das ist das Problem. Na gut, fangen wir nochmal von Null an, weil ich zu dumm bin. Ich mache nebenbei eh wieder Missionen danach. Wir haben noch Zeit, um die Basis zu beenden, wenigstens. Mit diesen Drecksplaners brauche ich mehr. Ich weiß nicht, wer, welcher Idiot dachte: Boah, komm, wir klatschen hier einen Planers rein, dass einfach mal alle Teams mit zwei jetzt töten kann. Das ist die beste Idee, die wir haben können. Und ich hasse den dafür, der das gemacht hat. Aber das war schon im ersten Spiel so. Oh Mann, das nervt mich jetzt. Na gut. Das heißt, ich töte einfach alle Blanas sofort, wenn ich die sehe. Ja, die haben ja immer noch die Fähigkeit. Ah nehm doch nicht, genau. Ach, klar, wir brauchen wieder EP. Nein. So, du kleines Drecksvieh. Ist mir egal, ob sie effektiv ist oder nicht, ist er Verrecken. Weil hat sie schon wieder eingesetzt? Ach komm. Überall sind Drecksplaners. Leckt mich alle. Nein, fick dich. So. Äh, du... Dümmste hier Rasierblatt auf meinem Pflanzen-Pokémon. So. Boah, das nervt mich jetzt hart. Ich habe glaub 4000 verloren, weil ich nicht auf, weil ich zu sehr auf die Mission konzentriert war. Weil ich ein Ding hatte. Eine, eine Kastanie. Das war so dämlich. Mein Gott. Ein kleiner. dich! Fickt euch alle! Ah, du bist nur ein das geht okay. okay, ja klar, ich wusste auch, dass die Treppe da oben ist. Ich meine, das weiß man doch. Nein. Brenn. Ha, leck mich. Ich hoffe, da oben ist kein Blanos. Weil das kostet halt immer so viel Items. an Rosilie. Gekkapor, kannst du aufhören, Pokémon zu töten? Ich habe keine Kastanie gefunden, ne? Ich glaube, dafür gibt es einen Dungeon, den ich aufmachen kann jetzt, weil ich verloren habe da könnte ich eigentlich hätte ich eigentlich reingehen können das wäre nicht schlau gewesen da es viel Geld und Items und so das ist einfach so viel wenn du verkackt hast äh, wenn du verkackt hast geht der Dungeon auf guten Morgen bringen wir ja ich habe eben glaube ich keine gefunden ich gucke nochmal, sicherheitshalber das war das einzige was früher halt cool war man hat in diesem man hat zwar. Ah doch, einen habe ich gefunden. Zwölf Stöcke durchgemacht, aber man hat dafür safe eine gefunden. Okay. Ja. Ich, ah, ich muss die mitnehmen, weil sonst äh, bleibt die liegen. So. Äh, ja komm, wir geben den... Nein Die Kastane kriegen sie nächstes Mal Okay äh, Ja, die Kastane gebe ich nächstes Mal Und bis dahin werde ich noch ein bisschen Farmen jetzt halt Weil ich verkackt habe Dankeschön, weil ich zu doof war und nicht aufgepasst habe. Das heißt, wir werden nächstes Mal mit ganz viel Geld und Items wieder auftauchen. Ich werde jetzt noch ein paar Nebenmissionen machen. Brauche ich nicht. Ja, ich, mir. ich hätte euch sehr gern gezeigt, was die Einladung macht, aber äh, wenn ich es erwische, dann mache ich einen Screenshot davon zumindest oder eine kurze Aufnahme, ich kann ja Videos machen. Geht ja auf das Switch das ist voll geil. Äh, und zeige ich das dann. Wie das Ganze aussieht. Ich weiß, dass der sagt, er verkauft nur TMs und VMs, aber ich dachte, dass sie da das geheime Event-Item reingemacht haben. Also die Einladung. Aber nee, die hat tatsächlich, ja, das kackt mich nicht gerade richtig an trotzdem. Hier meine 41 Credits. Ja, cool. Ja, also ich beende die Folge. Ich hoffe euch hat es gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Wie gesagt, nächstes Mal mehr Level, mehr Items, mehr Geld. Und die Kastanie, die hat jetzt halt einfach noch ein paar Tage. ganz Pech gehabt. Ja. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.